Hallo zusammen, ich grüße euch aus dem Europaparlament hier live in Brüssel. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit unserem proeuropäischen, aber auch kritischen Videoprojekt einen besonderen Gast für uns gewinnen konnten. Wir grüßen zunächst einmal nach Krakau zur Agora von unserem AEG Studierendenforum und gehen jetzt aber auch direkt live hier rein. Wir haben Timo Wölken äh, als Gastgeber gewinnen können ja. für das heutige Format. Schön, dass du da bist, Timo. Ja, hi, vielen Dank, freue mich. Timo, du bist gerade mal mit 32, einer der jüngsten Abgeordneten im Europaparlament hier für Deutschland. Ähm, wie ist das so in dieser bürokratischen Hölle Brüssel, in diesem Monster, das uns alle unterjocht und vor allen Dingen mit diesem jungen Alter? Ja. Also vielleicht erst mal ganz zu Beginn. Ja, in der Tat, 32 Jahre ist noch nicht so alt für einen Europaabgeordneten. In der deutschen SPD-Gruppe bin ich damit der Jüngste. Und ich bin jetzt ungefähr eineinhalb Jahre hier. Also ich bin im November 2016 hier angekommen. Ich bin äh, nachgerückt für jemanden, der aus dem Europäischen Parlament ausgeschieden ist. Mein Vorgänger ist jetzt Landrat in Leer. Und äh, ja... Diese anderthalb Jahre, die ich jetzt ungefähr dabei bin, waren schon eine sehr intensive Zeit, das muss ich sagen. Also dies, ähm, was man hier erlebt, ist wirklich sehr, sehr getaktete Tage, sehr, sehr tiefgehende, zum Teil auch äh, inhaltliche Debatten. Und äh, das ist Wie schon, ernst wirst du dann genommen als Genau. Mensch? Das ist schon was Neues. Und ähm, am Anfang war es schon so, dass ich neben unserer Vizepräsidentin stand, Frau Gebhardt, äh, die dann begrüßt wurde und dann wurde sie gefragt, ob ich ihr neuer Assistent sei. Und äh, ja, das war so am Anfang tatsächlich. Und mittlerweile ist es ist, ist schon so, dass ich ähm, ernst genommen werde, denke ich. Ähm, aber wahrscheinlich, weil ich einer der Jüngsten bin, ist das auch für viele irgendwie ähm, ja, man denkt gar nicht, dass ich abgeordneter bin so, ne? das, das merkt man schon noch manchmal, aber das ist deutlich besser geworden. Ich meine, das ist jetzt das, wie es im Parlament hier abläuft. Ja. Jetzt gab es erst kürzlich das European Youth Forum in Sofia unter der ähm, Ratspräsidentschaft Bulgariens. Das ist ja eine offizielle Einrichtung, um die Meinung und Themen äh, der europäischen Jugend einzuholen, um diese auch in die europäische Politik einfließen zu lassen. Ähm, jetzt ist dort Folgendes passiert. Die Abgeordneten und Repräsentanten sind nach den, ihren Redebeiträgen oder... Vorträgen direkt abgerauscht und der Dialog ist gar nicht erst so zustande gekommen. Also nochmal ein extremeres Beispiel, wo man doch sagen kann, Wertschätzung und äh, ernst genommen werden bleibt auf der Strecke. Wo siehst du Ansätze, das äh, für unsere Generation vielleicht ein bisschen ja, zu optimieren? Also vielleicht ganz konkret zu dem Europäischen Jugendforum, was jetzt äh, lief. Äh, alles, was ich gelesen habe, deutet tatsächlich darauf hin, dass da einiges schiefgelaufen ist. Äh, nichtsdestotrotz ist diese, Rei diese Reihe ja schon bekannt und das macht jede Ratspräsidentschaft. Und äh, generell ist dieses Europäische Jugendforum schon eine gute Möglichkeit, um sich zu artikulieren. Aber klar ist, das ist bei weitem nicht die einzige. Und äh, klar ist auch, finde ich, dass junge Menschen auch in der echten, harten Politik sozusagen gehört werden Müssen. und äh, Wir sehen es ja im Bundestag, da sind einige junge Leute dabei, auch neue Leute dabei und das ist wichtig. Jugendforen sind enorm wichtig und äh, da wird auch sicherlich viel debattiert, dass es dieses Jahr offensichtlich äh, absolut nicht gut gelaufen ist. wird hoffentlich eine unrühmliche Ausnahme bleiben. Ähm, aber daneben, neben diesen Jugendforen, die ganz wichtig sind, ist es halt auch wichtig, dass junge Menschen in der Politik sind, weil wir einfach näher aneinander dran sind. Ja, ja, absolut. Das ist ja auch das Ziel, warum wir das hier machen, wo wir miteinander sprechen, um das ja auch mit äh, zu unterstützen. Ja. Es fehlt aber an Vertrauen nicht nur in das Thema ernst genommen werden und angehört zu werden. Man hat das Gefühl, immer sprechen dieselben Leute vor der Kamera, sind in der Zeitung zitiert. Wie glaubst du, kann man diese Vertrauen und Glaubwürdigkeit überhaupt in diese Politik denn auch wiederherstellen? Weil ich meine, manche haben vielleicht Angst, überhaupt in diesen, ich sage jetzt mal, Apparat hineinzurutschen, weil sie werden dann noch nicht mehr, mehr gehört. Ja. Yeah. Also ich glaube, wenn man hier ist und wenn sich junge Menschen entscheiden, für eine inner, innerhalb einer Partei zu kandidieren und gewählt zu werden, dann wissen die schon sehr genau, was sie machen und sie werden auch hier ihren Weg finden. Und am Ende des Tages muss man sagen, dieses Parlament ist zu allen 751 Abgeordneten gleich. Aber natürlich ist es so, dass Menschen, die länger dabei sind, vielleicht eher irgendwie einen Draht zu einem Journalisten oder zu einer Journalistin haben und dann eher mal gehört werden. Aber schauen wir uns doch an, was in der SPD gerade passiert ist. Ähm, unser vorsitzender Kevin Kühnert hat ähm, seinen No-GroKo-Kurs gefahren, getragen von den Jusos, getragen von einer breiten äh, Unterstützermenge auch aus der Partei. Und Kevin wurde gehört. Kevin war Ansprechpartner. Und natürlich muss man auch was Interessantes zu erzählen haben. Und es hilft ja nicht, wenn die gleiche langweilige Kram jetzt nur von neuen Leuten erzählt wird. Und insofern das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man nicht nur sagt, oh, ich bin neu, man muss mir jetzt zuhören, weil ich jung bin, sondern man muss jemandem zuhören, weil er eine konkrete Message hat. Und das ist egal. Ob Und wie jung würde, oder wie würdest du dann sagen, gewährleistet man das, weil Kevin war jetzt ein positives Ausnahmebeispiel? Ich einer der ganz wenigen, die überhaupt in dieser Altersklasse mal gehört wurden. Ja. Ähm, wie man das denn auch vielleicht gewährleistet? Ich meine, klar, äh, jetzt kann man da innerlich darüber diskutieren. Ich fand das persönlich gut. Jetzt im Nachgang ähm, ist das eine Detail- oder Inhaltsdiskussion. Aber erst mit der Umstand, dass diese Leute gehört werden. Wo, wo könnte es da äh, im Allgemeinen Tenor tatsächlich einen, einen Vorschlag geben? Hättest du jetzt konkret eine Idee persönlich? Ja, ich denke, Parteien müssen sicherstellen, dass der Querschnitt der Gesellschaft repräsentiert ist. Und das bedeutet eben auch, dass junge Menschen dabei sind, dass Schüler dabei sind, dass Studenten dabei sind, dass Azubis dabei sind, dass Berufsanfänger dabei sind, dass junge Eltern dabei sind. Und im Moment ist es so, dass das dass die Parteistrukturen für diese Zielgruppe nicht sonderlich attraktiv sind. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass unsere ortswahlsitzung um am 20 Uhr am Dienstagabend stattfindet, das ist gut für mich, weil ich habe dann noch eine Möglichkeit aus Brüssel dahin zu kommen. Ähm, für jemanden, der den ganzen Tag dann zu Hause gearbeitet hat, ist das vielleicht 20 Uhr nicht die beste Zeit. Für junge Eltern auch nicht unbedingt. Und ähm, für Azubis vielleicht auch nicht, wenn am nächsten Tag die Klausur in der BBS dann steht. Und insofern müssen die, müssen die Parteien sich modernisieren, müssen diese Zielgruppe Gruppe auch genauer ansprechen. Und ein Weg dazu finde ich, sind Online-Beteiligungsformen, die du von überall benutzen kannst, die du am Handy benutzen kannst oder am PC, wie auch immer du unterwegs bist. Und äh, ja, das ist definitiv eine große Aufgabe für politische Parteien, nicht nur für meine. Ich meine, das ist das Thema Partizipation. Persönlich bricht mich das total an als digitaler Mensch, der ein ähnliches Zeitproblem hat. Ähm, aber bleiben wir doch mal konkret bei den Sozialdemokraten, gerade in Europa. Ähm, jetzt können wir über Partizipation, Mitbeteiligung, Termine sprechen, aber nehmen wir auch mal die, die Beispiele Slowenien, Rumänien oder noch ein Stück weiter politisch links, sogar Syriza in Griechenland, die das Thema Macht und Korruption, Opposition bekämpft haben und jetzt als Sozialdemokraten auch übernommen haben, selbst innerhalb einer SPD vielleicht in Deutschland nicht ganz so weit, was Korruption betrifft, aber widersprüchlich in Bezug auf Programmatik und Inhalt, dann letztlich der durchgeführt wird, doch manchmal einen ordentlichen Widerspruch mit sich trägt. Ist das auch ein Grund zu sagen, hey, deswegen sind man vielleicht nicht mehr so engagiert, weil das, was die Basis will, manchmal von oben gar nicht anders äh, da ankommt? Das ist immer möglich, dass eine Basisbewegung sich nach und nach abschwächt und je höher sie irgendwie durch Institutionen wandern muss, dass sie dann vielleicht oben nicht mehr ankommt oder dass es so lange dauert, dass irgendwie die Empörung aufgehört hat. Aber da, wo es systematische Probleme gibt, ist das ja nicht nur eine Frage von Basis gegen Führung, sondern da ist es eine Frage vom politischen Stil tatsächlich. Und, klar ist, Korruption gibt es in der Politik immer mal wieder. In manchen Ländern offensichtlich mehr als in anderen. Aber jede Form von Korruption, finde ich, hat in der Politik nichts zu suchen. Und äh, das ist ein Kampf, der jeden Tag geführt wird. Und wenn man sich die Brüsseler Wirklichkeit anschaut, hier sind auch 11.000 Lobbyisten für 751 Abgeordnete und für ein paar Beamte im Rat und der Kommission zuständig. jetzt aber, das aber genauso ist jetzt nicht sagen, automatisch wir reden jetzt über Lobbyismus auf der ja. einen Seite, aber ein Sitzen natürlich auch jemand äh, als Abgeordneter zusammen zum Beispiel mit den Sozialdemokraten aus Rumänien und Slowenien in einer Fraktion? Gibt es da auch die Diskussion intern? Ja, vielleicht nochmal eben, Lobbyismus ist natürlich nicht so voll Korruption, sondern Lobbyismus... Nein, nein hat, das, ne, wir sind ja auch irgendwo eine Lobbyorganisation, Lob sagen wir genau mal so ehrlich. Ist das, genau so ist das. Ähm, ja, natürlich haben wir Kollegen und Kollegen in unserer äh, Gruppe und wenn sowas publik wird, wenn darüber diskutiert wird, machen wir das auch. Und wir sagen unseren Kollegen auch schon sehr klar, was wir für Anforderungen haben. Und im Übrigen ist das ja nicht nur ein Problem, was die Sozialdemokraten hat, das haben andere Parteien ja leider auch, wenn wir äh, Richtung Orban gucken, wenn wir Richtung äh, Polen gucken. Ähm, aber ganz im Ernst, die Frage ist halt, wie findet man sich als politische Familie zusammen? Und ähm, in der Familie gibt es sicherlich auch mal Streit und der kann auch schon mal sehr heftig ausfallen. Und äh, dann werden wir, diskutieren wir das tatsächlich auch. Ähm, und wenn es zu sehr Streit in der Familie gibt, dann muss man halt auch irgendwann mal auf ein Familienmitglied verzichten. Ne? wie kann man sich das wenn man jetzt mal diesen politischen Alltag hier sieht, der hier ist ja in einem Trubel durchgetaktet, ein Termin nach dem anderen. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, alleine fast 750 Abgeordnete, dann plus die Assistenten, Lobbygruppen, Vereine, Verbände, Initiativen. Sind das dann so Flurgespräche, ich meine, wie findet man sich dann in dem Moment da zurecht und kann dann diese Message vielleicht auch rüberbringen. Wie kann man sich das in dem konkreten Fall jetzt mal vor vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, wir müssen einmal mal einem slowenischen Abgeordneten vielleicht ein bisschen was zu sagen? Naja, also unsere slowenischen Kollegen sehen wir natürlich in den Gruppen, in den, in den Fraktionssitzungen, wir sehen sie in den Arbeitsgruppen und äh, da gibt es schon die Möglichkeiten, sich auszutauschen. Klar, also da gibt es gar kein Problem. Fliegen auch schon mal intern die Fetzen? Sicher, klar. Also, das sage ich ja, also wenn du es mit einer Familie vergleichst, dann streitest du dich auch und du streitest dich auch über Positionen, du streitest dich ähm, doch über das eine oder andere und wir haben ja auch Länder, die dann vielleicht bei ähm, Steuervereinbarungen großzügiger sind als andere und das ist natürlich etwas, was definitiv kritisiert werden muss und das wird es auch und das wird auch sehr intensiv debattiert, ja. Vielleicht so als Feedback von, von, von meiner Seite, yeah. manchmal kommt das gar nicht so, so rüber, yeah. wenn man nicht gerade die entsprechenden äh, Newsletter oder äh, Infos bekommt, ähm, weil das ist ja etwas, was, was viele Menschen auch denken, die in Brüssel, ne, die hören dann nur auf die Lobbyisten, die in Brüssel, die machen diese ganzen krummen Gurken- und Bananengeschichten. Wir beide wissen, äh, dass da ein bisschen mehr steckt und dass diese Themen ja teilweise auch gar nicht so exakt stimmen, wie sie sind. Aber das Gerade die krummen Gurken. Ne? Äh, äh, die Bayern <lacht> selber haben sie abgeschafft. Ne? Ja, es ist, also zu den, es gibt ja einige Mythen über die Europäische Union und äh, ich habe ja einen kleinen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ich da eben Werbung für machen kann, ähm, Wolken, ne, mit mit OE geschrieben, findet man bei YouTube. Und da gehe ich, über die oder gehe ich auf die beliebtesten Mieten über die Europäische Union, wie die Gurkenverordnung zum Beispiel, auch ein. Und es ist schon interessant, was man dann so für Feedback bekommt. Oder es gab zum Beispiel mal Mythos, dass die Europäische Union Einheitsgrößen für Kondome vorschreiben wollte. Erscheint mir jetzt auch nicht sehr plausibel. Tatsächlich ging es um Mindestanforderungen, an um Mindestqualitätsanforderungen. Und äh, ja, das sind Sachen, wo man jeden Tag auch äh, dran arbeiten muss. Und du hast schon recht, natürlich wird nicht jede Auseinandersetzung in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Ähm, und wenn wir in der, De in der Fraktion debattieren, dann müssen wir uns natürlich auch darauf verlassen, dass wir in einem geschlossenen Raum auch mal reden können und uns gegenseitig mal die Meinung sagen zu können, ohne am nächsten Tag in der Zeitung lesen zu müssen, äh, S&D völlig zerstritten <lacht> Wobei immerhin ist ja dann noch Leben in so einer Bude, ne? genau. das ist natürlich das Thema. Klar. Ähm, Kommen wir dann mal zu einem konkreteren Punkt. Du bist ja nun mal auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Ja. Und eines dieser Themen, was im Haushaltsausschuss auch oft auf der Agenda stehen dürfte, ist die Jugendgarantie. Absolut. Die Jugendgarantie, für die, die es jetzt noch nicht wissen, werde ich es mal kurz erklären. Ja. Ist im Grunde eine Garantie dafür, dass Menschen unter 25 in Europa ein Jobangebot bekommen oder eine Ausbildungsstelle angeboten bekommen. Ähm, durch ein Programm oder durch, durch Mittel und äh, entsprechende Förderungen. Gut, Ausbildung ist natürlich jetzt in jedem europäischen Land ein Begriff. Die kennen das nicht unbedingt alle. Ähm, aber mir liegt das am Herzen, äh, das ist das Thema Griechenland. Und ich habe recherchiert, 12,7 Milliarden Euro ist dieser gesamte Topf groß. Ja. Und Griechenland hat seitdem es diese Jugendgarantie gibt knapp 100 Millionen abgerufen. Und es gibt dann noch das Problem, dass es im Land selber ja strukturelle Probleme gibt. Das muss ich natürlich auch erwähnen, weil man kann nicht sagen, die böse EU und die Griechen wissen aber intern selber nichts. Ja. Was kannst du aus deiner Sicht zu diesem Thema sagen? Weil ich persönlich habe das Gefühl, wir verlieren gerade eine ganz wichtige Generation in Griechenland. Es ist ja nicht nur Griechenland. Es gibt in der Europäischen Union, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, Länder, in denen die Jugendarbeitslosigkeit weit über 35 Prozent liegt und auch jetzt noch liegt. Und meiner Meinung nach ist das auch Folge einer falschen Krisenpolitik. Also indem wir nur eingespart haben, haben wir Menschen und gerade junge Menschen in Armut getrieben. Und das muss man auch mal so klar sagen. Was wir auch getan haben, ist, dass wir unser Versprechen an junge Menschen in Europa besorgt euch eine Ausbildung, eine gute Ausbildung, geht studieren und dann könnt ihr ähm, irgendwo arbeiten und habt äh, einen gewissen Wohlstand und könnt von da immer weitergehen, dass dieses Versprechen sich für eine ganze Generation nicht erfüllt. Und deswegen hat sich die Europäische Union auf die Fahnen geschrieben, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und wir tun das auch immer noch. Tatsächlich ist es aber so, dass wir als Europäische Union ja nicht jetzt einfach sagen können, wir schaffen jetzt eine Arbeitsmarktreform in Land A oder Land B, sondern dass für die Umsetzung der Politik die Länder zuständig sind. Und deswegen haben wir zumindest aber gesagt, wir schaffen diese Jugendgarantie, diesen Jugendfonds wo wir Mittel für die mitgliedsländer Länder zur Verfügung stellen, die die abrufen können, um daraus Projekte zu finanzieren. Und die Idee ist ja, dass jungen Menschen innerhalb einer Frist, ich glaube drei Monate, ein Jobangebot gemacht wird oder ein, Praktika, ein Praktikum angeboten wird, um aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Wir alle wissen, dass das sicherlich nicht das Arbeitsverhältnis ist. Und trotz, diese Mittel wurden in manchen Ländern in der Tat nicht komplett ich hoffe, man hört sich nicht so sehr, dass hier gerade <lacht> das Parlament auseinandergebaut wird. Diese Mittel wurden tatsächlich in allen, nicht in allen Ländern komplett abgerufen und äh, in den letzten Haushaltsberatungen haben wir uns trotzdem noch mal dafür ausgesprochen, die Mittel zu erhöhen, weil wir auch die Versicherung aus den Mitgliedstaaten bekommen haben, dass die Mittel jetzt abgerufen werden, weil die Implementierung des Programmes lange gedauert hat, weil die Verwaltung... Du Verwaltung das fest? Woran, woran würdest du jetzt sagen, ich, da passiert was? Ich kann das im Moment noch nicht beurteilen, ob wirklich was passiert. Ich spreche jetzt nur aus den Haushaltsverhandlungen, wo wir Ende 2017 ja für das Haushaltsjahr für das Haushalts, das steht noch alles. Für das Haushaltsjahr 2018 sozusagen gesagt haben, so viel Mittel wollen wir euch zur Verfügung stellen. Und da war die Aussage aus den Mitgliedstaaten, wenn ihr das Geld zur Verfügung stellt, können wir das auch benutzen. Ob das jetzt tatsächlich Klappt, kann ich äh, erst sagen, wenn wir äh, sozusagen gucken, ob im Haushaltsjahr 2018 alles ausgegeben wurde. Was für Mittel hat man denn als Parlamentarier da dann in dem Land vielleicht ein bisschen Druck aufzubauen? Weil ähm, jetzt wird das nicht abgerufen, Informationspolitik ist dann die Riesendefizit. Also den Vorwurf mache ich äh, jetzt eigentlich weniger dem Parlament, er ist recht nicht jemandem Jungen wie dir. Aber auf der anderen Seite äh, hat man das bei Banken ja hingekriegt irgendwo, den ja, Finger ich, immer in die Wunde ja. zu legen. Äh, du bist jetzt mehr im Thema, was kann man denn da tun? Weil das ist ja... Etwas, also, was, den, was den Bürgern fehlt. Ich habe Griechen gefragt, die haben gedacht, es ist eine Steuer. Bitte? Die haben gedacht, das ist es ist eine Steuer. Ja, ja, also so, so ist die Informationspolitik. Ist falsch rum, ja. äh, Tatsächlich ist es eher ja Aufgabe des Parlaments, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die politische Idee zu haben, die Ausführungsbestimmungen äh, vorzugeben. Aber wir führen das ja nicht selber aus. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, mit Griechen oder Italienern telefoniere und sage, äh, guck mal, es gibt Mittel aus der europäischen Jugendförderung sondern dass die Umsetzung dann über die Kommission läuft und über die nationalen Verwaltungen. Und wenn es ein Informationsdefizit in den nationalen Verwaltungen gibt, ist es Aufgabe der Kommission, aufzuklären und zu sagen, diese Mittel könnt ihr da und dafür verwenden. Das ist Ziel der Sache. Das ist Aufgabe der Kommission. Und das wäre, glaube ich, auch ein bisschen komisch, wenn ich dann als deutscher Abgeordneter sagen würde, so, jetzt macht ihr das in Griechenland mal das heißt, so oder im Grunde wäre der Ball eher sogar noch bei der Kommission statt im Parlament. Absolut, nein, nicht nur im Grunde, sondern da ist ja definitiv, ähm, was wir als ähm, Parlamentarier machen können, wir können der Kommission Anfragen stellen und sagen, Sachverhalt XY sieht so aus, wie ist eure Meinung dazu, oder stimmt das überhaupt? Und äh, das ist sozusagen ein Mittel, was wir als parlamentarische Kontrolle haben. Äh, und ansonsten überprüfen wir dann natürlich am Ende eines Haushaltsjahres sehr genau, ob das Geld ausgegeben wurde oder nicht, aber halt immer erst in der Retrospektive. Ja. Aber jetzt ist sozusagen die Kommission am Zug, das Programm, was wir beschlossen haben, auch umzusetzen und durchzuführen und die Mitgliedstaaten darüber zu informieren, dass es die Mittel gibt. Also in dem Moment, du hast das mal im Deutschlandfunk damals gesagt, ist im Grunde die Jugendgarantie... Ähm das war Anfang des Jahres, darüber bin ich übrigens auch auf euch ein bisschen aufmerksam yeah. geworden. Dass sie unterfinanziert ist, würde ich jetzt in dem Moment nicht ganz so sehen. Naja. Ähm. Schau dir doch an, ob sie Erfolg hat oder nicht. Also ich glaube, dass immer noch in manchen Ländern über 30% Jugendliche arbeitslos sind, ist ein Versagen, auch ein politisches Versagen. Ist ein Versagen auch der Europäischen Union, nicht nur, sondern auch. Das heißt, wir müssen doch zwei Dinge machen. Wir müssen versuchen, dass die Jugendgarantie irgendwie greift. Das kann Information sein, das kann aber vielleicht auch maßgeschneiderte Programme sein. Wenn die Programme sozusagen zu weit sind, dann weiß man vielleicht nicht, worum es geht, aber wenn man sie zuschneiden würde auf, keine Ahnung, junge Menschen ohne Schulabschluss, die auch sehr schlecht lesen und schreiben können zum Beispiel. Wenn man sagen würde, diesen Menschen kann man ein ganz zugeschnittenes Angebot machen, dann glaube ich, wäre das sehr viel sinnvoller, als so eine breite, so eine breite Jugendgarantie zu haben. Und wenn das funktioniert, dann sage ich, und deswegen ist das, finde ich, auch richtig, was ich gesagt habe, wenn das funktioniert, wird diese, werden die Mittel mehr als abgerufen werden, sondern dann wird Bedarf sein, dass mehr Geld zur Verfügung stehen muss. Mein, meine persönliche Idee ist ja auch, dass man das sogar eigentlich kombinieren könnte, sogar mit einem Erasmus, weil es ja irgendwo in, eine, in eine richtige äh, gleiche Richtung geht. Also Idee, die ich eben auf der Fahrt nach hier hatte, so zu, zum Beispiel zu sagen, ja, wenn jetzt in dem Moment der Arbeitsmarkt da schwierig ist, aber man die Fachkräfte unter europäischen Partnern nicht abwerben will. Vielleicht sagt man, okay, aber eine begrenzte Zeit kannst du in dem Land zumindest arbeiten und deine Expertise einbringen, andere Erfahrungen sammeln. Aber es darf nicht sein, dass du dann dann praktisch äh, dem heimischen Arbeitsmarkt komplett entzogen wirst. Aber das ist jetzt nur eine Idee. Ja. Vielleicht kann man die ja mal separat diskutieren. Was mich jetzt gerade noch tatsächlich da ein bisschen interessiert ist. Ähm, Erasmus Plus oder Erasmus ist ja auch ein, ein phänomenales Programm. Wir von AEG sind riesen Fans davon, ähm, wir schwören drauf. Und jetzt droht ja, ähm, dass das allgemeine Haushaltsbudget niedriger wird, Brexit, äh, ab nächstem Jahr. Heißt, ähm, das allgemeine Budget wird weniger. Wie kann man es vielleicht schaffen, dass das Erasmus-Budget, was ja eh leider schon recht klein ist, nicht nur gehalten, sondern vielleicht sogar äh, erhöht wird? Hast also, du da einen Ansatz? Wir als Europäische Union müssen ja immer für sieben Jahre in die Zukunft planen. Also wir müssen für sieben Jahre mit den Mitgliedstaaten darüber verhandeln, welches Geld wir haben. Das ist dann immer das Haushaltsprogramm und im Moment läuft die aktuelle Haushaltsperiode von 2014 bis 2020 und wir reden jetzt darüber, was passiert ab 2021. So. Und in der aktuellen Periode hat Erasmus äh, zur Verfügung gehabt 14,7 Milliarden Euro, also durch sieben Jahre. Jetzt bin ich schlecht im Rechnen, ungefähr 2, irgendwas oder 2 Milliarden ähm, Euro, die dann zur Verfügung standen pro Jahr. Wir wissen, dass wir ähm, von Azubis, von Studenten, von Schülern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern äh, sehr viel größeres Interesse haben. Also sehr viel mehr eigentlich Erasmus noch genutzt werden wollen. Und deswegen sagen wir, wir wollen eine Verdreifachung des Erasmus-Budgets haben. So. Jetzt hast du aber völlig richtig gesagt. Generell wird der Haushalt ähm, weniger Geld zur Verfügung haben, was einfach am Austritt äh, der Briten liegt, wo wir äh, schon mal 12 bis 14 Milliarden Euro weniger Geld zur Verfügung haben. Der Vorschlag der Kommission ist, dass die Hälfte davon von den, nationalen, also aus, von den Nationalstaaten mehr bezahlt wird und die andere Hälfte eingespart wird. Und ich sage ganz ehrlich, wenn wir uns solche Programme wie Erasmus weiter leisten wollen und wenn sie auch noch mehr Menschen erreichen sollen, wie gesagt, das Potenzial ist ja da, dann muss uns Europa tatsächlich jedem Einzelnen von uns ein bisschen mehr wert sein. Und wir müssen Oder wir schließen mal ein paar Schlupflöcher. Ja, pass auf. Oder, und ich finde, erstmal sollten wir dafür in den Mitgliedstaaten sagen, wenn ihr weiter von diesem Programm Profitieren soll, dann habt ihr auch die verdammte Verantwortung, dafür zu sagen, dass die Europäische Union mehr Geld hat. So. Und die einfachste Variante wäre es, ähm, den, der Europäischen Union sogenannte Eigenmittel zuzugestehen. Also Geld zuzugestehen, das sie selber einnimmt. Bis jetzt ist das ja nur ein ganz kleiner Teil. Und der Rest muss halt, wie gesagt, mit den Mitgliedstaaten verhandelt werden. Das ist ein unfassbar langer Prozess. Und es ist. Ähm, auch, es passiert auch immer wieder, dass wir nicht rechtzeitig fertig werden, sodass für viele Programme Anschlussfinanzierung nicht gesichert sind. Und deswegen sage ich, lass uns doch endlich mal über vernünftige Eigenmittel nachdenken. Dann brauchen wir nicht immer diese elendigen Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zu führen, die am Ende des Tages unfassbar lange dauern. Und noch was, wer von uns kann denn genau sagen, was in sieben Jahren für welches, wo wir in sieben Jahren für Geld brauchen? Und das aktuelle System führt dazu, dass wir uns nach der Hälfte dieser sieben Jahre hinsetzen, und uns darüber unterhalten, wo hat sich die europäische... Wie viele wie viel, wie viel, äh, Abgeordnete, das würdest du schätzen, denken denn auch in diese Richtung? Würdest du jetzt sagen, du bist mit dieser Forderung eher alleine? Nein, es, wir äh haben im Haushaltsausschuss, ähm, der dafür zuständig ist, eine Resolution verabschiedet, eine Position verabschiedet, wo wir mehr Haushaltsmittel finden, Also ich, äh, Eigenmittel für die Europäische Union fordern. Da muss man natürlich im Detail dann gucken, welches, was das sein könnte. Man kann nachdenken, um das wie Macron zu machen, einen Mindestpreis für CO2, man kann über eine Plastiksteuer nachdenken, man kann diese neue Digitalsteuer sozusagen nehmen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber im Grundsatz glaube ich schon, nein, im Grundsatz gibt es eine Mehrheit dafür, dass die Europäische Union mehr Eigenmittel bekommen soll. Allein es entscheiden die Mitgliedstaaten. Und deswegen brauchen wir auch, weil die die Verträge ändern, deswegen brauchen wir auch starke, ja, starken Lobbyismus sozusagen von Pro-Europäern in den nationalen Hauptstädten, dass diese Forderung gehört wird. Ist ein, ist ein schöner Schlusssatz, weil wir wollen äh, langsam auch. Ähm zum Ende kommen. Jetzt habe ich da noch eine Frage äh, an dich. Ähm, hast du eine, eine nette Anekdote oder irgendwas Witziges, hier gerade aus Brüssel oder sogar aus dem Operparlament, was dir widerfahren ist oder wo du sagst, da muss ich mich immer echt mit einem Lachen dran erinnern? Also, es ist jetzt schon ein bisschen her. Aber ich war zum äh, Praktikum hier im Europäischen Parlament vor, ich glaube, acht Jahren ungefähr. Und das ist genau, ich weiß nicht, ob man, wie weit man das jetzt hinter uns sehen kann, diese dritte Ebene, hier kommt ja alles zusammen. kommst dann mit dieser Rolltreppe hoch und dann stehst du als kleiner Praktikant hier drin. Und jetzt ist es heute noch relativ ruhig. Ähm, aber hier kommen ja alle zusammen. Hier kommen Interessenvertreter wie ja. ihr jetzt zum Beispiel zusammen. Hier kommen Lobbyisten zusammen, hier kommt Presse zusammen. Hier läuft jetzt gleich eine Besuchergruppe vorbei, Mitarbeiter, Praktikanten, ja. Abgeordnete und alles redet irgendwie in den verschiedensten Sprachen. Und als ich hier das erste Mal hochgekommen bin, und da hinten ist ja noch so eine kleine Bar, da hat mich irgendwie so das Europavirus gepackt. Und seitdem will ich eigentlich europäische Politik machen. Und insofern ist es für mich jetzt ein äh, großer Glücksfall, dass ich das jetzt tatsächlich hier auch so machen darf. Cool. Das ist ein äh, tolles Schlusswort. Ich äh, bedanke mich auf jeden Fall, Timo, dass du dabei warst. Und Sehr hoffe, gerne. euch hat es gefallen. Und wenn ihr da mehr Bock drauf habt, dann teilt doch bitte dieses Video, macht ein bisschen Werbung, diskutiert mit. Ihr seht, die Abgeordneten sind gesprächsbereit, gesprächsoffen. Immer. Und ähm, deswegen sagen wir: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Viel Grüße aus Brüssel. Tschüss. Ciao.